Herzlich willkommen hier zur Zahnputzandacht heute mit einem ganz besonderen Spruch aus dem Philippa-Brief. Gott ist, der in euch beides wirkt, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen. Na, schönen Dank auch. Klingt für mich so ein bisschen so wie, kannst dich anstrengen, wie du willst, am Ende macht Gott dann doch, was er will. Und so ein bisschen ist es ja auch so, ich kann es zumindest nicht ganz von der Hand weisen, wer auch weltfremd. Wir kennen das, die einen, die haben großes vor, ganz große Projekte, denken, sie kommen super raus damit, und dann fährt das Projekt voll gegen die Wand. Und es gibt andere, die haben nur kleine Ideen. Und wollen da gar nicht rauskommen, damit groß. Ne? Und verändern doch irgendwie die halbe Welt. Mein Oma hat immer gesagt, der Mensch denkt, Gott lenkt. Und dann gibt es diesen Trick mit dem Komma. Man kann das auch irgendwie verschieben. Und dann heißt das, ähm, der Mensch denkt, Gott lenkt. Oder ganz skurril, der Mensch denkt, Gott lenkt. Also wer da wen, warum wie, lenkt, wissen wir am Ende dann doch nicht. Aber was wir wissen ist, dass der Mensch eine ganze Menge will, ganz offensichtlich. Und was ich spüre, was ich von mir aus sagen kann, ist, dass Gott mit mir ist. Und zwar nicht nur in den erfolgreichen Projekten, sondern sogar in den Gescheiterten. Da spüre ich, dass Gott mit mir. Und ich kann Kraft rausziehen. Aus dem Glauben, ich kann Kraft ziehen aus Gottes Gegenwart. Ja, tatsächlich, manchmal, gerade im Rückblick, merke ich erst, dass das, was vielleicht offensichtlich oder scheinbar schiefgegangen ist, doch irgendwie auch zum Guten gedient hat. Da hat sich eine Tür in meinem Lebenslauf, in meiner Biografie geschlossen und ich habe vielleicht dadurch erst entdeckt, wie viele Türen da offen sind, vielleicht viel einladender, mit unglaublichen Perspektiven. Und dann ist es doch mal gut zu wissen, da guckt noch jemand mit drauf, wie gut dass da jemand weiterschauen kann als ich und an mich denkt. Wie gut, dass er da ist mit seinem Segen, weil das, was ihm zum Wohlgefallen dient, auch mir zum Guten dient, weil er das gut mit mir meint. Danke. Danke Gott für diesen Segen. Gott segne dich und behüte dich. Gott, lasse leuchten das Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott, erhebe das Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.